Dass man immer so ein Tuch dabei hat. Das ist aus Sonnenbrillenträger, hast du immer ein Brillenputztuch und das in dem Fall einer von X-Leitner. So, Essen auf der Rennstrecke ist ein richtiges Problem, weil irgendwie ist man verleitet dazu, nur Schwachsinn zu essen und die Restaurants sind schweineteuer, deswegen zeige ich euch jetzt mal. Nachdem ich euch in Instagram gefragt habe, was ihr alles so auf der Rennstrecke esst unterm Tag, abends, morgens, mittags, dachte ich mir, da waren ein paar interessante Sachen dabei, habe mich ein bisschen beeinflussen lassen. Nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen was gekauft, was ich so immer auf der Rennstrecke mit dabei habe. Und das schauen wir uns jetzt mal an, damit wir gut und günstig äh, in so einer Rennstreckenwochenende vor allem fit ernährt sind und nicht nur Zucker in uns rein haben. Schauen wir es uns an, hier mein Mobil. Dieses Video wird euch präsentiert von Beyond Energy, der idealen Lösung, um die eigene mentale Höchstleistung permanent abrufen zu können. So, dann kommt man mal rein in die gute Stube hier in mein, meine heiligen, Priva, meinem heiligen Privatraum, quasi mein Wohnmobil. Ist auch echt angenehm, das zu haben, weil ich bin auch gerne mal froh, hinter mir die Tür zu, zu machen. Ich war jetzt einkaufen bei Edeka, ich habe für ca. 60 Euro eingekauft. Das reicht mir für das ganze Wochenende mehr als genug. Manchmal tue ich da unter der Woche noch mal ein bisschen nachessen, wenn ich hier neben der Firma stehe. Ähm, und ich versuche jetzt mal zu zeigen, was ich einfach so mitnehme, was für mich wichtig ist, wo ich versuche, ähm, nicht nur unbedingt ähm, äh, Bullshit in mich rein zu essen. Ähm, für den, ich ich packe jetzt einfach oben raus. Ich habe hier Weintrauben, äh, das ist für den süßen Hunger. Am Nachmittag, wenn ich normalerweise so ein Plummer auf Schokolade hätte, dann esse ich Weintrauben und ähm, das ist fürs Gewissen besser. Es war auch Zucker drin, aber zumindest ähm, irgendwie ein natureller Zucker, <lacht> also so kann ich das irgendwie dann kompensieren. So, hier habe ich Brot. Brot ist wichtig, gibt es morgens, mittags und abends, je nachdem verteile ich das so ein bisschen. Es ist bewusst Vollkornbrot, abgepacktes Vollkornbrot. Ich vermeide Weißbrot weil da viel Zucker drin ist und das hält auch nicht lange her. Und ich brauche halt was, was lange hält. Ich esse hier morgens zwei, drei Brötchen davon und das reicht eigentlich fast bis zum Mittagessen. Von dem her ist es sehr effizient und gut äh, angelegtes Geld in Vollkornbrot. Frisches Brot ist natürlich schwierig, weil ein frisches Brot auf der Rennstrecke äh, Jetzt gern Tomaten. Ähm, einfach auch so zum Mittagessen dazu, ein bisschen Olivenöl drauf, ein bisschen Salz drauf, ähm, um so ein bisschen etwas ähm, frisches zu haben, Vitamine dann darf natürlich auf keinen Fall fehlen Kaffee, also Kaffee am Morgen ist für mich unverzichtbar, also ohne Kaffee am Morgen, da kannst du mich, glaube ich, da mich echt erschießen. Was habe ich noch für den kleinen Hunger zwischendurch? Studentenfutter, Nüsse mit ähm, allen möglichen äh, Kleinigkeiten, so ein Trailmix, wo halt alles ein bisschen drin ist, ähm, für den Zwischendurchhunger. Wir erkennen jeder 5 äh, Minuten vor dem Turn oder 10 Minuten vor dem Turn, dann raus von, ah, so so, so hm, brauchen irgendwie so ein bisschen so einen Energieschub, dann einfach eine Handvoll Nüsse. Ähm, hilft den Tören definitiv. Vor allem, ähm, dass man halt nicht irgendwie in den Unterzucker kommt, wenn man zu viel Leistung erbracht haben müsste oder irgendwie sowas dergleichen ähm, So, dann gehen wir über. Ich habe hier Marmelade. Das ist Kirschenmarmelade. Ich mag gerne Marmelade zum Frühstück aufs Vollkornbrot. Ist nichts Besonderes. Ist zwar Zucker super drin, aber einmal am Tag, zweimal am Tag ist kein Problem. Keine Menge. Ja, dann habe ich hier Joghurt, Naturjoghurt. Ähm, Mische ich mir meistens ins Müsli dazu, so ein bisschen Milch. Also ich mag Müsli mit Milch und Joghurt, Naturjoghurt. Da nehme ich mir immer zwei so, so Bottiche mit, die reichen mir eigentlich fürs ganze Wochenende, super. Ähm, ja, Thema Müsli. Da habe ich hier das von Köln, also nicht irgendwie Kelloggs oder so, sondern das köln -Müsli mit viel Haferflocken und vor allem auch Vollkorn, 69% Vollkorngetreide, versuche ich mir ein bisschen drauf zu achten. Da habe ich hier oben, glaube ich, noch eine angepackte Packung und sowas esse ich eigentlich von der großen auf die kleine, esse ich so in, am Wochenende. Aber da kann man, die werden eigentlich nicht schlecht, von dem her habe ich da. So, fürs Brot drauf zu schmieren, ein bisschen Butter ganz normale, ist einfach zu schmieren äh, Käse, in verschiedenen Ausführungen ich bin kein so ein Wurstfan ich mache lieber Käse äh, entweder Marmelade oder Käse das ist so das, dann habe ich noch was für zwischendurch das ist hier zum Sündigen, das ist wenn ich wirklich Heißhunger habe und es muss schnell gehen, wenn der Zuckerpegel schon am Ende ist ähm, dann muss ich hier schnell reinfassen und muss mir echt ähm, mal so einen Korni reinhauen weil dann geht es immer anders habe aber auch hier so Fruchtriegel, die mag ich eigentlich halt auch ganz gern also mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, äh, zwischen den Törns auch super äh, und gibt schnell und viel Energie. Upsi. Kaffeemilch. Kaffeemilch zum Kaffee. Es mit Milch, kein Zucker, aber Milch. Was, mag ich, was ich auch noch gerne mag zum Mittagessen aufs Brötchen, zum Beispiel ähm, Oliven. Ess ich einfach so nebenbei, mag ich total, Oliven. Äh, mich, genauso wie Olivenöl, ich tue bei allen Möglichkeiten Olivenöl drauf. Also Deo und Handcreme. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht so ein Oberbrüller. <lacht> Dann haben wir viele Bananen. Bananen, allgemein Obst, hier habe ich noch Äpfel, die habe ich nicht eingekauft, wusste ich, dass ich das nicht habe. Abgepackte Äpfel halten lang. Frische Äpfel ist immer schwierig, aber Äpfel und Bananen. Auch was, was immer zwischendrin einmal geht. Hier habe ich noch Vollkornbrot, in, in zweifachen Ausführung. Äh, und Was ich auch noch dabei habe, ist Zitronen tue ich mir viel ins Wasser rein, Getränke habe ich Wasser dabei, ist leider jetzt im Anhänger hinten drin äh, der schon auf der Rennstrecke steht, weil ich am Wochenende vorher schon am kanone war jetzt habe ich den Anhänger stehen lassen da mache ich mir oft Zitronen rein, um so ein bisschen zum zitronenlichen Geschmack zu haben ja, was hier unterwegs Ingwer, Bonbons ja, dann habe ich hier noch zwei Säfte ähm, zwei Säfte von unserem Künzinger, der ist bei uns hier ums, ums, ums Eck kennst du den in Künzing, zwischen Filzofen und Ostern. Klingt naheliegend, ja. Die machen sie selber, <lacht> äh, machen selber. Säfte, sind sehr gut, es äh, ist nicht so viel Zucker drin, einfach zum Morgen, zum Frühstück dazu. Mache ich das ganz gern. So, dann die Hauptspeisen, klar, was geht einfacher als wie Nudeln? Nudeln mit im besten Fall Soße. Einfach warm machen, geht einfach, geht schnell. Ähm, hier im Wohnmobil braten, ist eher nicht so der Vorteil, weil da das ganze Fett überall rum deswegen habe ich hier mehr Nudeln als genug um halt quasi äh, Mittag mal, wenn ich wirklich Mittag großen Hunger habe, dann, dann esse ich Nudeln meistens aber Mittag nur ein Brötchen oder so aber äh, meistens hier zum am Abendessen mache ich mir halt dann Nudeln und da habe ich verschiedene Ausführungen ähm, von Soßen und so weiter und Spaghetti und keine Ahnung äh, was alles Kühlschrank cool ist jetzt eigentlich fast leer, weil ich hier gar gehabt habe hier habe ich noch Milch, die habe ich gerade schon reingestellt. Milch ist natürlich wichtig, mag ich auch gerne mal so nebenbei ein Glas Milch, ähm, Honig und natürlich auch noch ein High Energy darf nicht fehlen, so wenn man am Abend einmal oder am Nachmittag so ein bisschen müde ist. Da habe ich aber auch noch was Spezielleres, ähm, wenn man so richtig am Arsch ist und es richtig heiß ist draußen und viele Elektrolyte verprasst hat draußen, dann äh, trink, nee, gönne ich mir immer so ein ähm, Beyond. Das ist so ein energy Drink mit äh, sämtlichen äh, Mineralien und so weiter. Der pusht richtig, vor allem wenn man so einen Durchhänger hat. Gibt es so extra so Flaschen dafür, nicht so einen Mixer. Wenn man so einen Durchhänger hat am Nachmittag und so richtig so ein Down, und so ein Turn, Turn, bin ich eigentlich total müde, dann mixe ich mir so ein Pion und das pusht innerhalb von 15 Minuten, aber nicht unangenehm. Nicht so wie ein dreifacher Espresso oder so, der, wo du meinst, du kriegst das gleiche Herzflapperer. So, das sind so die Sachen. Dann habe ich noch was ganz, ganz Spezielles. Ähm, wir machen, ich mache auch manchmal selber Kaffee, mit einer Kaffeemühle, äh, Kaffeemühle und äh, richtigen Espresso. Habt ihr ja, glaube ich in einem anderen Video schon gesehen, ähm, weil ich stehe halt schon auf richtig guten Kaffee, das zweite Mal. Äh, den habe ich hier drin, extra Espresso zu mahlen, richtige Kaffeebohnen. Wenn ich die Zeit habe und die Muse, dann mache ich mir so einen, wenn es schnell gehen muss, dann einen aus der Kapsel. Je nachdem. Ähm, so, was haben wir noch? Genau, ist auch noch wichtig, wollte ich auch noch zeigen. Ich habe hier meinen Rucksack. Ob Christoph, bleibt stehen. Ähm, ich tue ja nicht nur Motorradfahren, viel Sport machen, sondern mache halt so auch viel Sport. So, einmal Aspirin, falls mal im Falle des Falles, falls es da mal schlecht geht, habe ich Aspirin dabei, logischerweise. Und was ich auch immer dabei habe, beziehungsweise täglich supplementiere, ist einmal Magnesium hochdosiert. Und Vitamin B-Komplex. Ich habe mal so einen Vitamintest gemacht beim Arzt, wo das Blut untersucht wird. Da werden die Vitaminwerte geprüft und da hat sich rausgehört, dass ich immer so einen leichten Vitamin B-Mangel habe. Und dann gibt es halt hochwertige Vitamin B-Komplexe aus der Apotheke, die das kompensieren und das nehme ich wirklich täglich. Und das habe ich auch immer dabei. Das ist auch hier immer drin. Es ist in der Firma, es ist zu Hause, damit ich einfach immer morgens meine Supplemente halt dementsprechend zur Verfügung habe und keinen Tag habe, wo das nicht hergenommen wird. So viel dazu, ich habe auch hier einen Rucksack, da ist immer alles to go drin, alle Kabel, die ich brauche unterwegs für MacBook und Co. Dann habe ich hier ein Part für Klamotten, also den Kleiderschrank. Das sind auch Klamotten, die ich immer hier drin habe. Also ich tue die zum Beispiel nie raus, sondern es sind immer Klamotten, die ich auf der Rennstrecke dabei habe, damit ich nicht hin und her räumen muss. Es ist für mich das extrem wichtig, dass es immer schnell geht, damit ich nicht extra was ein-ausräume, oh, habe ich viel genug Unterhosen dabei oder viel genug Socken dabei, sondern ich weiß, die Yamaha-Shirts sind drin, die Superbike-Tech Suspension-Shirts sind drin, die Sponsoren-Shirts sind drin, ich habe ein paar starts Unterhosen dabei, ich habe ein Käppi dabei, ich habe Socken dabei. Und ähm, wenn ich gebrauchte Wäsche habe, dann tue ich die sofort. Auf der Endstrecke hier in mein Körbchen rein, das ist hier in der Heckgarage drin, gebrauchte das ist jetzt frische Wäsche, weil die wascht dann meine Frau, dann kriege ich so wieder zurück und das kommt auch so wieder hier rein, das heißt, die Wäsche, die hier im Wohnmobil ist, verlässt das Wohnmobil nur zum Waschen und das äh, nimmt mir einen Haufen Arbeit ab in, in Zeitmanagement, in Sachen Motto, ah, ich muss noch Sachen packen, was habe ich denn dabei, habe ich alles, muss ich noch irgendwas zusammenpacken, wie auch immer. So, das war eigentlich so ein kleiner Overview in meinem, in meinem Wohnmobil, was ich hier zum Leben habe und ähm, was fürs Wohl ist und was ähm, ja, der Mensch halt so braucht, unabhängig vom Rennsport, aber dass es einem halt gut geht. Ähm, ich würde sagen, das ist auch ganz interessant für jedermann, dass man halt so ein bisschen darauf achtet, was man zu sich nimmt. Ich habe im letzten Jahr 16 Kilo abgenommen, liegt daran, dass ich nur noch Wasser trinke und ähm, kein Bier mehr und ähm, halt ein bisschen aufpasse auf das, was ich esse. Und ich muss sagen, es gibt auch bei den gesunden Sachen ein paar Sachen, die eigentlich ganz gut schmecken. Vor allem kann ich mich gut mit Obst und Gemüse anfreunden. Das schmeckt mir gut und habe damit kein Problem. Also, äh, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr so unterm Tag auf der Rennstrecke alles in euch hineinfuttert. Äh, würde mich interessieren, was ihr da so für, für Pläne habt. Vielleicht kann ich mir das ein oder andere noch abschauen. Würde mich freuen, wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Abonniert natürlich auch gerne meinen YouTube-Kanal, wo es nur ums Thema Motorrad geht. Und äh, freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.